Leute, ich bin Gonny und heute spielen wir mal wieder Pet Simulator X! In dem Video verschenke ich ein paar Pets an Zuschauer aus meinem Livestream. Ilmi hat geschrieben, jetzt... Okay, dann gucken wir mal, ob wir Ilmi jetzt was ins Inventar packen können. Ich meine, so viele Sachen biete ich auch gar nicht an, also Inventar sollte nicht so schnell voll sein. Ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Und ich, ich klicke immer zwei Pets an und am Ende wird immer nur eins ausgewählt. Warum machst du das mit mir, Pet Simulator? Warum lässt du nicht einfach mal zu, dass ich mehr Pets auf einmal verschenke? Naja, ist ja auch egal. Nach Ilmi hat... Gamma Heroes geschrieben, hat aber schon Aquana 2010. Okay, Aquana, wo bist du? Hier, hast du deine Trades aber Friends Only. Also wenn du Pets von mir haben willst, musst du deine Trades auch auf Öffentlich stellen und nochmal was reinschreiben. Und dann haben wir hier noch Mad City the Best. Mad City the Best, trade ich auch an. Und du kriegst von mir dann auch einen North Pole Wolf. Sagen wir zwei, ein paar hiervon. Danke, dass du mir da auch Pets reinpackst. Das muss nicht sein. Ich packe trotzdem jetzt einfach meine Pets rein und tu so, als ob nichts wäre. Das ist übrigens der Weg, wenn ihr mir Pets schenken wollt, dann könnt ihr das nur machen, während ich euch Pets schenke. Das ist sehr nett, muss aber wirklich nicht sein. Mh... Mm. Machen wir das so. so Nach City the Best wäre Luca dran. Hatten wir aber schon. Aquana, City. Schreibt mal nicht so viele Nachrichten in den Chat. Dann sehe ich gar nicht, wenn Leute wie Ani was reinschreiben. Und am Ende ist wieder jemand traurig, weil ich irgendwen übersehen habe. Aber du hast deine Trades auch disabled. Also gehe ich mal davon aus, dass du nichts haben willst. Okay. Dann gibt es jetzt keine neuen Nachrichten mehr im Chat. Ich gehe jetzt auch einmal in ein paar Banken was reinpacken und dann werde ich den Server wechseln, damit mir wieder neue Leute nachschauen können. Also gehen wir jetzt hier zur Bank. Gucken einfach mal. Ach, meine Bank Invites sind schon wieder voll. Gut. Kann kein einen weiteren Member haben, dann gehe ich halt auf diese Bank. Und da bin ich Member. Okay, sehr gut. Hoch? Hoch? Auf welcher Bank bin ich denn jetzt? Ah, ich hasse es, wenn das lag. Please lag nicht. Okay, gehen wir auf Deposit und drücken dir ein paar North Pole Wolves rein. Ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Hier geht das viel zuverlässiger mit den Sachen reinpacken. So, 13 Pets. Bitte sehr. Bank verlassen. Und dann gehe ich noch in die Bank rein und sehe, dass dann auch schon wieder Sam TV, was in den Chat geschrieben hat. Ich packe aber vorher noch ein bisschen was hier rein. Wohl so ein paar von den Pets. Können die bestimmt gebrauchen. So, gehe ich wieder auf verlassen. Dann noch bei Elias in die Bank rein. Ah, Banken machen mir eigentlich viel mehr Spaß. Das geht so schön flüssig mit den Banken. Also außer Crafters Bank, die lag ziemlich dolle Aber auch nur, weil da 1000 Pets drin sind. So, Deposit. Success. Dann können wir die Bank wieder verlassen. Und ich trade dann noch einmal SamTV an und wechsle dann in den Server. Wo haben wir SamTV? Hier. So, North Wolves Du. Guck mal, ich klicke die Dinge an und sie werden nicht ausgewählt. Das ist echt traurig. So, gehen wir auf Ready. Ich weiß nicht, wie viele Pets ich ausgewählt habe, weil das immer so lange lädt. Okay, die Pets verschenke ich halt scheinbar. So, und dann würde ich mal wieder den Server wechseln, damit neue Leute nachjoinen können. Hier haben wir einen Server, auf den können wir dann raufgehen. Fortnite Gamer schreibt, ich habe noch nichts, ich heiße Aquana. Du hattest deine Trades auf Friends Only und hab. Dann habe ich gesagt, okay, wenn du was haben möchtest, dann stell deine Trades auf öffentlich und schreib noch was in den Chat. Hast du nicht gemacht. Deswegen musst du jetzt nochmal neu nachjoinen, wenn du doch noch Pets haben möchtest. Kannst du bitte sagen, wie du heißt, bitte? Mein Profil ist oben im Chat angepinnt und in der Videobeschreibung äh, verlinkt, so wie jedes Mal. Was bringt Discord? Discord bringt, ihr könnt an der Verlosung teilnehmen. So, ich gehe jetzt auf jeden Fall erstmal hier bei Luca in die Bank rein. Meine Invites sind schon wieder voll? Wie viele Leute schicken mir denn gerade Invites? So, so viel Pets verschenke ich jetzt auch nicht, wieder nicht. Not enough space in the bank. Oh, das ist immer so nervig, wenn das passiert. Geht das? Not enough space in the bank. Geht das? Okay, man kann nicht mal ein Pad reinpacken, dann tut's mir leid, Bro. Bank verlassen, gehen wir in die nächste Bank rein. So, hier sind 50 Pets drin. Ich gehe davon aus, dass hier wieder nicht so viel reinpasst. Ich mache also nur 6. Und das hat funktioniert. Perfekt. So, ich hole mir jetzt nochmal aus der Bank von Crafter ein bisschen was raus. Da legen wir ja immer alles mögliche ab. So, wünschte Crafters nicht Deposit, sondern bei Crafters Bank withdraw. Ich wünschte Crafters Bank würde nicht sehr laggen, aber... Da kann man wohl nichts machen, ne? Ich muss halt mehr Pets verschenken, damit sie nicht mehr so sehr lacken. Man sind doch nur 1500 Pets hier drin. Warum lecken denn das? <lacht> ja, das wäre auch so eine nice Edition, die Preston vielleicht noch hätte machen können. 1000 Pets, einfach neue Seiten erstellen, um Lecks zu verringern. Naja, gehen wir auf Withdraw. Und jetzt müssen wir ewig warten, bis sie withdrawed sind. Okay, Success. Perfekt. Gut, wer hat alles in den Chat geschrieben? Florian 02011. Wo haben wir dich? Du hast deine Trades nicht öffentlich, also gehe ich direkt zur nächsten Person. Das wäre Pommes. Trade Request Send. Und du kriegst... von mir dann ein Dark Matter North Pole Wolf, ein Dark Matter Rudolph, ein paar normale North Pole Wolves oder nur einen, weil mal wieder nur einer ausgewählt wurde. Und ach, die Dinger habe ich gar nicht mitgenommen. Da muss ich noch ein bisschen was aus meiner Bank rausnehmen. Conny, ich kann dir ja nicht nachjoinen. Wie jedes Mal, du musst mir folgen in Roblox und dann kannst du mir auch nachjoinen. So, Apple Fly 31 hatten wir schon, aber Ninja und irgendwelche Zahlen hatten wir noch nicht. Also, nehmen wir erstmal Ninja. Du kriegst von mir dann natürlich auch noch ein paar North Pole Wolves. North Pole Wolves habe ich gesagt. Preston, bitte. Wenn ich die Sachen anklicke, dann will sie auch aus. Ich möchte sie vertraden. Danke, Preston. Ja, Applefly. Stimmt, Applefly. Ich erinnere mich. Applefly, dich wollte ich antraden, aber du hast den Server verlassen vorher. Ich erinnere mich wieder. Gut, dass du das geschrieben hast. Okay, dann kriegst du hier nochmal ein paar Pets. Danach wäre Luca KR12 nicht dran, weil Luca KR12 war schon mal auf einem anderen Server drauf. Pablo 12. Kriege ich einen Silver Dragon? Nein, wenn du einen Silver Dragon haben möchtest, dann musst du auf meinen Discord-Server kommen. Da findet gerade eine Verlosung statt. Für einen Dark Matter, Silver Dragon, Dark Matter, Galaxy Fox und einen Dark Matter... Wie hieß das andere Ding? <lacht> Silver Stack, das war das andere. Aber Pablo 12, wo haben wir dich hier? Hier kannst du einen Silver Stack haben. Und... Rudolph. 30 Minuten noch. Genau, das Gewinnspiel wird in 30 Minuten aufgelöst. Kannst du mir was in die Bank legen? Schaffe nachgewinnen. Ich habe die Bank Einladung. Also jeder, der es geschafft hat, mir eine Einladung zu schicken, der kriegt auch was. Aber es dauert halt immer eine Weile. So... Urian, Pablo, Applefly, Pommes. Dann jemanden, der spammt. Weißt du was? Weil du spammst, blockiere ich dich jetzt einfach und du kriegst von mir nichts, weil das regt mich auf, wenn Leute den Chat zuspammen. Dadurch sorgt ihr dafür, dass andere Leute keine Sachen bekommen. Maltini hatten wir schon. Pablo und Pommes hatten wir schon. Spammer habe ich schon blockiert. Und dann kann ich wieder in die Banken was reinpacken. So, nehmen wir mal in die Bank von dir rein. Genau, Member, Deposit. Ich dachte gerade eben auch, da sind so viele Im Augenblick. Abbrechen. Die Bank. Bitte. Dankeschön. Und bei der Bank bitte Deposit. So, packen wir ein bisschen was hiervon rauf. hiervon. Und natürlich ein paar hiervon. Elf Pets, bitte sehr. Success. Dann kann ich die Bank wieder verlassen. So, dann ist Zauberer dran. Deposit. Kriegst ein paar Elfs von mir. Ein paar Rudolfs. Noch ein paar weitere Elfs. Und... Wo sind denn die? Ach, hier. Die North habe ich gar nicht mehr so viele. Wo ist der Link zu deinem Discord in der Beschreibung? Können Leute verlassen, die schon Pets bekommen haben? Scheinbar nicht. Machen die wenigsten. So... Hier packen wir auch noch ein bisschen was rein. Aber wenn ich fertig bin, hier wieder ein bisschen was in Banken reinzulegen, kann ich ja nochmal in den Chat schauen, wer da alles nachgejoint ist. So, dann ist Etienne noch dran. Etienne, bitte, please. Gut, Deposit, Festive Elves, Rudolphs, Festive Elves und noch Wolves. Und dann ist Avengers dran. Ich habe schon wieder 50 Einladungen. Wie viele Leute schicken mir eigentlich gerade Einladungen? Ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr die ganze Zeit jetzt vor dem Bildschirm sitzt wartet, bis ich mal, oder die ganze Zeit mir eine Einladung schickt, bis da steht, es war successful. Das kann doch nicht sein. Oh, hier ist nicht genug Space in der Bank, oder? Success. Okay, so rum hat es funktioniert. Gut. Stanley Bro. Guck mal, jetzt habe ich nur noch 48 Invites Jetzt geht's langsam. So, Rudolph. Festive Elves. You're not a member of the bank. Warum bin ich... Ich bin bei Stanley Bro drin. Okay. Deposit. Ah, ich liebe es, wenn die Banken irgendwie laggen. So, Lighting. gehen wir rauf. Geben wir noch was rein. Rudolph's. Festive Elves. Und North Pole Wolves. North Pole Wolves muss ich gleich wieder ein paar nachholen. Also nur noch eine Bank brechen. Warte, erstmal die Bank hier verlassen. Bevor hier wieder irgendwas durcheinander kommt. So, und dann packen wir dir hier noch ein bisschen was rein. Deposit. Success, perfekt. Und dann gucken wir mal wieder in den Chat, wenn mir ingame nachgejoint ist. Und da haben wir altbekannte Namen. Und dann haben wir der beste Gamer, 39,61. Da weiß man jetzt nicht, ob das... Habe ich den schon angetradet? Ich, gl ich glaube, die Zahlen waren anders, wenn es der beste Gamer war. Also kriegst du von mir ein paar North Pole Wolves. Ich finde auch irgendwie... Na, hier sind die... Rainbow und Wolves. Da sind sie hin. Uah, ich habe sechs Dinge angeklickt und es wurden nur drei davon registriert. Naja, gehen wir auf die nächste Person. Und der ist. Der hat das Spiel schon verlassen. Okay. Wir dann direkt zum nächsten. Lukas Pivi. Hat scheinbar auch verlassen. Ja, Lukas Pivi hat auch verlassen. Also kriegt er nichts. Dann. Hatten wir schon. Dann haben wir noch Bob. Komm schon, Bob. Petrus crescent. Und komm, du kriegst von mir. Dark Matter, North Pole Wolf. Rudolph. Festive Elves. Rudolphs. Ein Silver Stack. Und, ey, es wurden sogar alle vier Festive Elves, die ich angeklickt habe, registriert. Das ist doch mal was. So, nach Bob ist wer dran? Nach Bob. Florian. Florian hatten wir aber schon. Also, waren das jetzt auch schon wieder alle Leute? Ich werde jetzt nochmal den Server wechseln, damit wir mit neuen Leute nachjoinen können. Bekommen auch Leute, was sie dir das zweite Mal beitreten? Nein. So, ich gehe jetzt aber erstmal wieder in die Bank. Weil da sind schon wieder. Ja, da ist wieder Nachholbedarf bei den Pets. Also gehen wir auf Withdraw und holen uns ein paar von den North Pole Wolves und von den Rudolphs. aber vor allem von denen ja. hier. <lacht> Perfekt. So. Ach, wisst ihr noch damals, als wir unendlich viele Grim Reaper drin hatten? Ich glaube, wir haben immer noch richtig viele Rainbow Grim Reaper hier drin. Braucht jemand von euch Rainbow Grim Reaper? Wir haben noch welche. Egal, ich gehe jetzt erstmal auf Withdraw. 71 Pads sollten reichen. So, als erstes hat geschrieben Extreme DL13. Wo haben wir dich? Extreme DL13 hat seine Trades aus, also will er nichts. Angels YouTube hat seine Trades auch aus. Also will er nichts. Ich mag Roblox. Hat seine Trades nicht aus, also kann ich dich auch antraden. So also North Pole Wolf, ein paar von diesen North Pole Wolves, ein paar von diesen Festive Elves und natürlich noch ein paar von diesen Festive Elves. Guckt euch das an. Ich habe jetzt alle in dieser Reihe angeklickt und die Hälfte von ihnen wurden ausgewählt. Naja, nach Ich mag Roblox wäre dann Kubo dran. Mal gucken, ob ich Kubo auch antraden kann. Hat seine Trades of Friends Only, also möchte er nichts. Kel Roblox... Warmer Kale, Kale, Kale, Kale. Existiert gar nicht, hat schon wieder verlassen oder so. Gut, dann Spongebob-Fan. So, North Pole Wolf, North Pole Wolf, Festive Elf und Festive Elfs. Conny, verschenkst du gleich wieder per Bank? Ja, werde ich gleich machen. Ich werde auch hier per Trading erstmal nichts mehr weggeben, weil das ist ziemlich anstrengend. Man muss immer in den Chat gucken, dann gibt es immer so viele Leute, die einen verarschen wollen. Bei der Bank, da ist es ganz lustig. Da dauert das für euch natürlich länger, bis ihr was bekommt. Aber es geht für mich halt einfacher, mehrere Leute zu beschenken. Und da kann ich auch mehr verschenken, ohne viel Aufwand, ohne dass es lange lädt. Extreme DL kann ich jetzt nochmal antraden. Extreme DL hier. So, kriegst dann auch noch ein paar Pets. Bitte sehr, viel Spaß mit den Pets. Nach Extreme DL kann ich Kale Roblox nochmal antraden. Wo haben wir dich? Hier. So, und du kriegst von mir dann wieder ein paar North Pole Wolves. Ein paar Rudolphs, Ein paar von diesen hier. Ein paar von diesen hier. Ein Center Paws. Und ein paar Festive Elves. Please, wähl sie aus. Dankeschön. Wann geht Felix live? Felix geht nie wieder live. Felix ist jetzt Student, Leute. Der macht keine Videos mehr. 00 kino wäre als nächstes dran. Machen wir dich. Hier rechts von mir ein Rainbow Center Paws. Ein paar North Pole Wolves. Best of Elves. Bitte sehr. So sieht's aus, sagt Roblox Felix. So, Trade succeeded. Und dann... Dimas. Oh, es ist so schwer, die Namen in diesem blöden Chat zu lesen. Ich mag den Roblox Chat nicht. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich den Roblox Chat nicht mag. Man könnte ihn so viel besser gestalten. Ich meine, ich habe keine Lust, ihn besser zu gestalten. Aber trotzdem könnte man es machen. Warum machen die es nicht? Ich meine, sie haben ja auch das Leaderboard hier irgendwann besser gemacht. Das Leaderboard ist jetzt übersichtlicher als früher. Auch noch nicht optimal, aber... Warum sieht der Chat nicht so aus wie das Leaderboard? Naja, Dimas e Extreme DL hatten wir schon. Mr. Geno. Hier rechts haben wir dann auch noch ein paar North Pole Wolves. Festive Elves. Und solche Festive Elves. Bitte sehr. Warum lädt Felix nicht mehr Videos hoch? Er lädt keine Videos mehr hoch, weil er jetzt Student ist. So ist das Leben. Mit Student kann man sich das nicht mehr leisten. Kubo möchte jetzt nochmal. Okay. So. Kriegst von mir dann Rudolf. Ein paar North Pole Wolves. Auch wenn davon gar keine ausgewählt wurden, als ich sie angeklickt habe. Das ist einer der Gründe, warum ich lieber über die Bank Pets verschenke. Und dann haben wir noch Official Dragon. Warum streamt Victor nicht mehr? Victor hat, soweit ich weiß... Eigentlich nur vorgehabt, Mittwoch nicht mehr zu streamen, oder was? Dienstag? Ich weiß es nicht mehr. Mittwoch oder Dienstag? Sonst wollte er doch jeden Tag streamen. So, wen wollte ich nochmal antraden? Irgendwen? Official Dragon. Den wollte ich antraden. Aber du hast deine Trades of Friends Only. Also kannst das vergessen. Pech gehabt. Wir gehen in die Bank. So, und dann kriegt jetzt Ian, der Provost, Succession Member, Bin in den Bank. Und dann kann ich ihm auch ein paar Pets geben. Deposit, bitte sehr. Not enough space, oh Gott. Deposit, success, perfekt. Verlassen. Dann ist Nettle dran. So, gehen wir auch auf Deposit. Ein paar von den Festive Elves, ein paar von den Festive Elves, ein paar von den North Pole Wolves. Deposit. So, dann verlassen wir wieder die Bank von Nettle und gehen in die von Sylvie Place rein. So, bei Sylvie Place gehen wir natürlich auch auf Deposit, packen ein paar Pets rein. Vor allem die Festive Elves, die müssen weg. So, und schön, dass die Invites auch langsam weniger werden. Es sind nur noch 47. Die Bank kann keine weiteren Member haben. Dann gehe ich jetzt hier rein. Tristans Bank. Dann packe ich auch ein paar Festive Elves rein. Hört Felix auf mit YouTube? Nein, er macht nur eine Pause für immer. So, und dann packe ich nochmal bei Pro was rein. Den letzten Kram, den ich habe. Und dann muss ich nachladen gehen. Vielmehr habe ich nämlich gerade auch nicht in der Hand. So, die Bank kann ich verlassen. Dann gehe ich nochmal in die Bank von CDF und hole mir ein paar weitere Pets raus. Hallo, in die Bank von CDF, please. Danke. So, dann gehen wir auf Withdraw. Wann wird das Gewinnspiel eigentlich aufgelöst? Das Gewinnspiel wird 18.41 aufgelöst. Also noch 10 Minuten. Dann können wir uns auch gleich mal um das Gewinnspiel kümmern, wo dann auch ein paar Dark Matter, äh, nice Pets verlost werden. Ich werde jetzt doch das hier fertig machen. Dann wechseln wir mal kurz rüber zum Gewinnspiel für alle Leute von euch, die nicht genau wissen, wie das Gewinnspiel abläuft, weil sie keine Ahnung in den anderen Streams nicht dabei waren oder so. So, können wir auf Withdraw gehen. Warten. Wir auf das Success-Symbol. So. Dann kann ich nochmal ein paar Banken was reinpacken. Kann keine weiteren Member haben. Nächste Bank. Genau. Member. Perfekt. Dann kann ich wieder depositen. Du, du, du, du, du, du, du. Ey, bekomme ich auch ein Pad? Nee. Du kriegst kein Pet. Juliusheimer. So, das Schöne an den Einladungen ist, die alten Einladungen sind immer oben, das heißt, ich kann die immer in der richtigen Reihenfolge durchgehen, das ist perfekt. So. so, nächste Einladung, Gehen wir wieder auf Deposit, und packen auch wieder ein bisschen was rein. So, ich komme irgendwie nicht in den Server, nicht so schlimm. Ich verschenke jetzt eh nichts mehr auf dem Server. Das ist immer so schwer, da den Überblick zu behalten. Über die Bank geht das so viel schöner. Einfach auf die Bank, packe den Leuten was rein. Es geht so viel schneller und ich kann so viel mehr Pets so viel schneller reinpacken. Not enough space in the bank. Es sei denn, das passiert natürlich. So jetzt aber please, not enough space, nicht mal für vier Pets, so für ein Pet. Not enough space. Okay, so. Sorry, Bro. Wenn ihr eure Banken komplett zu habt, dann braucht ihr mir auch keine Einladung schicken. Dann bringt es euch nichts. So, ich werde nämlich sicher keine Pads rausnehmen, damit ich andere Pads reinlegen kann. So, gehen wir auf Rashid. Deposit. Hiervon. Ein paar davon. Dann kann ich hier auch wieder auf Deposit gehen. So, und da habe ich Rashids Bank nicht verlassen? Ich habe scheinbar Rashids Bank nicht verlassen. So, jetzt die letzte Banke, die ich jetzt erstmal was reinpacke. Und dann gucken wir mal kurz auf Discord, damit ihr alle noch die Chance habt, am Gewinnspiel teilzunehmen, an alle, die nicht wissen, wie es geht. So, Deposit. Oh, not enough space in the bank. So, ein Pad oder zwei. Okay, sorry, in deine Bank passt nichts mehr rein. So, an alle, die es nicht mitbekommen haben... Ich vergive Ray heute diesen Dark Matter Galaxy Fox, diesen Dark Matter Silver Dragon und diesen Dark Matter Silver Stack. Aber da das hier ein Livestream-Zusammenschnitt ist, ist die Verlosung auch schon längst aufgelöst. Ihr könnt nicht mehr gewinnen, aber wenn ihr bei der nächsten Verlosung gewinnen wollt, dann kommt gerne auf meinen Discord-Server, der ist in der Beschreibung verlinkt. Dort finden regelmäßig Giveaways statt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal. Das war's und ciao!